Kurz erklärt, digitale Identität. Eine digitale Identität ist wie ein Personalausweis in digitaler Form. Mit einer digitalen Identität lassen sich Personen eindeutig zuordnen und identifizieren. Mit der digitalen Identität können wir uns bei Social Media, Online-Banking oder anderen Online-Diensten ausweisen. Sie besteht aus eindeutigen Merkmalen einer Person, etwa Name, E-Mail-Adresse oder Geburtsdatum. Eine digitale Identität ist sehr wertvoll und sollte mit mehreren Sicherheitsmerkmalen geschützt werden. Das sind etwa Passwort, PIN oder biometrische Merkmale, wie ein Fingerabdruck. Je mehr, desto sicherer.